Turmbau und Krieg führen – eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Henry. Henry hat vor, einen Turm zu bauen. Sein guter Freund Sam rät ihm, bevor er anfängt auszurechnen, ob er genug Geld hat, um den Turm fertig zu bauen. Doch Henry hört nicht auf Sam und baut einfach los. Als er halb fertig ist, muss er aufhören, weil er kein Geld mehr hat. Da lachen ihn die Leute aus, weil er erst angegeben hat, dass er einen riesigen Turm bauen will und dann nach der Hälfte aufgeben musste. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um die Leute, die mit ihm gehen wollten, zu warnen. So zu leben, wie Jesus es tat, ist nicht einfach. Und wenn man das vorher nicht weiß, dann kann es passieren dass man irgendwann aufgibt.